Ich bin Hadil Lababidi, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Department Islamisch-Religiöse Studien an der Universität Erlangen-Nürnberg. In diesem Video stelle ich mich vor und worüber ich, warum, forsche. Mein Interesse für medizinethische Fragen hat die Studienwoche Christentum Islam mit dem Planspiel Bioethik geweckt. Schnell habe ich gemerkt, dass ich mich mit Lebensendefragen beschäftigen möchte und kurze Zeit später fand ich dann meine Forschungslücke beim Themengebiet Demenz. In meiner Doktorarbeit forsche ich zu medizinethischen Fragen im Islam. Konkret untersuche ich, wie steht es um die Selbstbestimmung in Patientenverfügungen, wie zum Beispiel die Einstellung von künstlicher Ernährung. Warum ist das relevant? Ich gehe davon aus, dass viele Musliminnen und Muslime in Deutschland unsicher sind ob Sie eine Patientenverfügung erstellen sollen oder worüber Sie im Einzelnen verfügen dürfen. Gern können Sie mich kontaktieren, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.